Hey, hallo, ich bin die Tochter von Martin Auer, der dieses Buch geschrieben hat. Die Prinzessin mit dem Bart. Das ist gerade nur die Kopie vom Deckblatt, die auf einem Buch klebt. Aber wenn ihr dieses Buch haben wollt, dann bestellt es auf Start Next. Genau. Dieses Buch wird es nur geben, wenn ihr es haben wollt. Ich glaube, das finden auch die Bogen cool.